Wie kann man in Lime Server bei randomisierten Fragen die Reihenfolge speichern, in der diese Fragen angezeigt wurden? Folgendes Beispiel. Angenommen, Sie haben eine Umfrage erstellt, bei der diese vier Fragen hier in zufälliger Reihenfolge angezeigt werden sollen, also randomisiert angezeigt werden. Erstmal nochmal kurz, wie macht man das? Man geht hier in die einzelnen Fragen rein, geht dann hier auf Bearbeiten und dort dann auf den Punkt Logik. Und dort findet man den Punkt Randomisierungsgruppenname. Und dort gibt man für alle Fragen, die randomisiert angezeigt werden sollen, die also in einer zufälligen Reihenfolge angezeigt werden sollen, denselben Randomisierungsgruppennamen ein. In diesem Fall heißt das also, wenn diese vier Fragen hier durchmischt werden sollen, dann gebe ich für diese vier Fragen jeweils hier in der Logik den Randomisierungsgruppennamen R1 ein. Kann auch jede andere Bezeichnung sein, muss eben nur für alle vier Fragen derselbe Name sein. Wenn man diese Umfrage jetzt durchführt, ich kann hier mal die Umfrage Vorschau machen, dann bekommen die Befragten diese Fragen hier eben in zufälliger Reihenfolge angezeigt. Man sieht jetzt hier zum Beispiel haben wir die Reihenfolge Q2, Q4, Q1, Q3. Wenn man jetzt beispielsweise bestimmte Effekte von dieser Reihenfolge testen möchte, dann möchte man ja später wissen, in welcher Reihenfolge haben denn die einzelnen Befragten jeweils diese Fragen angezeigt bekommen. Und dafür gibt es folgende Möglichkeit in lime man kann dafür zunächst mal eine Gleichungsfrage erstellen. Wenn man hier auf Bearbeiten geht, sieht man, dass ich hier den Fragentyp Gleichung habe. Das findet sich hier bei den Maskenfragen. Und in diese Gleichungsfrage kann ich hier folgendes Expression Script reinschreiben, um später in den Daten jeweils die Reihenfolge angezeigt zu bekommen, in der die jeweiligen Befragten die Fragen angezeigt bekommen haben. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Man schreibt die jeweilige Frage hin, in diesem Fall hier Q1 Punkt. Und dann hier Q für Question und dann SEQ für Sequence. Und dann bekommt man in dieser Gleichungsfrage angezeigt, an welcher Position diese Frage Q1 angezeigt wurde. Man muss allerdings bedenken, dass diese Reihenfolge bei 0 beginnt. Wenn man also die Position haben will, schreibt man nochmal plus 1 dazu, dann kriegt man direkt die richtige Position. Ich gehe hier mal auf Speichern und dann gucken wir uns das mal in der Umfragevorschau an. Also jetzt in dieser Vorschau hier, es ist so, dass hier Q4 kommt, Q2 und dann Q1. Das heißt also, die Frage Q1 kommt hier an dritter Position und entsprechend wird dann hier unten eben die 3 angezeigt. Machen wir nochmal ein weiteres Beispiel. Jetzt haben wir hier die Frage Q1 an erster Position, entsprechend haben wir hier die 1 drin. So, wir wollen natürlich nicht, dass die Befragten das sehen, deshalb werden wir die Gleichungsfrage verstecken. Dafür geht man innerhalb dieser Gleichungsfrage hier auf die Anzeige und dann sagt man immer Verstecken an. So, das speichern wir und jetzt aktivieren wir einfach mal die ganze Umfrage und probieren das direkt mal aus, indem ich hier auf Umfrage ausführen gehe. Hier die vier Fragen werden angezeigt, ich brauche hier gar nichts eintragen, sondern gehe jetzt direkt auf Submit und man sieht jetzt hier in diesem Beispiel, wo die Frage Q1 als erstes angezeigt. Und dann machen wir noch ein zweites Beispiel, wir führen also nochmal die Umfrage aus. Man sieht jetzt, hier ist die Frage Q1 an dritter Position, wieder aufs Submit. Und jetzt gucken wir uns mal direkt die Daten an, also hier unter Antworten. Und dann können wir hier direkt sehen, wie das Ganze aussieht. Man hat hier dann die Antworten auf diese Fragen. Und hier bei dieser Gleichungsfrage habe ich jetzt eben die Position von der Frage Q1 stehen. Und Im ersten Fall war das hier an erster Position und im zweiten Fall war das hier in dritter Position. Und so kann man das natürlich auch für alle anderen Fragen machen, wenn man auch für die Position der anderen Fragen sich bei der Auswertung interessiert. Okay, hier nochmal die Gleichung. Sie finden diese und auch alle anderen Möglichkeiten, die Sie mit Expression Script haben im Handbuch, also im Manual zur Lime Survey. Und wenn Sie nochmal weitere Informationen zur Randomisierung von Fragen haben wollen, schauen Sie gerne auch in mein Video zur Randomisierung rein. Das verlinke ich hier oben im Video. Wie immer wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.